Hey, du studierst doch hier am Riedberg. Was gibt's dir eigentlich so Interessantes? Ich könnte halt jetzt was über mein Fach erzählen, aber ansonsten... Hey, kennt ihr noch nicht das Projekt Riedberg TV? Auf unserer Webseite könnt ihr euch über alles informieren, was am Riedberg so abgeht. Hier gibt's Professoreninterviews, Exkursionen, Labor- und Campusführungen, sowie Einblicke hinter die Kulissen. Das alles findet ihr auf www.riedberg.tv. Und wenn ihr Lust habt, macht doch einfach mit! Das war das Projekt Riedberg TV, gefördert im Rahmen der studentischen E-Learning-Förderung Self an der Goethe-Universität Frankfurt.